Thank you. Die Vulnerabilität von bestimmten Studierendengruppen zeigt sich eigentlich schon zu Beginn des Hochschulstudiums beziehungsweise eigentlich schon beim Übergang in das Hochschulstudium. Das heißt, die Zugehörigkeit zu bestimmten Studierendengruppen führt dazu, dass der Übergang unwahrscheinlicher wird. Das heißt, es gibt Studierendegruppen, die signifikant seltener an Hochschulen vertreten sind. Und die Vulnerabilität zieht sich dann aber durchs gesamte Studium. Das heißt, wir sehen hier, dass die Zugehörigkeit zu bestimmten Studierendengruppen dazu führt, dass man einen niedrigeren Studienerfolg hat, den wir häufig in quantitativen Befragungen etwa über Noten messen und dass schlussendlich, und das ist vielleicht das Entscheidende, ähm, es ähm, einen niedrigeren Studienerfolg mit sich bringt, wenn man einer bestimmten Studiengruppe zugeordnet ist. Und das messen wir in der Regel über ähm, Studienabbruchquoten und über ähm, ja, Absolventinnenquoten. Genau, und in der unabhängig von der Corona-Pandemie, über die wir ja auch noch sprechen, oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigt die Studierendenforschung sehr deutlich, dass es vier Gruppen gibt, die im Fokus stehen. Das sind einmal Studierende aus einem nicht-akademischen Elternhaus, das ist eine sehr große Gruppe. Das sind so knapp die Hälfte der Studierenden kommen heute aus einem nicht-akademischen Elternhaus, das heißt, wo weder Vater noch Mutter über einen akademischen Abschluss verfügen. Eine zweite Gruppe, die ist auch relativ groß, das sind so ja, je nach Studienlage 14 bis 16 Prozent der Studierenden, das sind beeinträchtigt Studierende. Das heißt, Studierende, die über eine chronische Krankheit oder eine chronische Erkrankung haben, oder über eine physische oder psychische Beeinträchtigung verfügen und, und das ist wichtig, die zusätzlich angeben, dass diese Beeinträchtigung ähm, erschwerend sich auf ihr Studium auswirkt. Und ähm, eine dritte St Gruppe sind ähm, internationale Studierende, das sind Studierende, die ihre ähm, Hochschulzugangsberechtigung ähm, nicht in Deutschland erworben haben, sondern in einem anderen Land. Das ist eine ähm, vergleichsweise kleine Gruppe von sechs Prozent und schließlich noch ähm, Studierende mit Kind, eine recht ähm, intuitive Definition, das heißt Studierende, die mindestens ein Kind haben. Und auch die Gruppe ist ungefähr sechs, vier bis sechs Prozent, ähm, machen die aus an der Gesamtstudierendenschaft. Genau. Und ähm, im Rahmen unserer Corona-spezifischen Sonderbefragung, über die wir noch sprechen werden. Die haben wir ja recht, zu einem recht frühen Zeitpunkt nach Ausbruch der Pandemie durchgeführt, im Sommersemester 2020. Das heißt, im ersten digitalen Semester. Da haben wir die Vulnerabilität über die Studienabbruchintention erfasst. Das heißt ob die Studierenden angegeben haben, ob sie sehr stark oder wie stark sie über, ähm, aktuell über einen Studienabbruch nachdenken. Denn ähm, die richtigen Abbruchquoten ließen sich natürlich im ersten digitalen Semester noch nicht auf die Corona-Pandemie beziehen. Und ähm, ein weiterer Indikator für eine Vulnerabilität war eine Zufriedenheit, die Zufriedenheit mit dem Studium. Das heißt, wir haben die Studierenden gefragt, wie zufrieden sie mit, ihren, mit ihrem Lernerfolg sind, aber auch mit ihrem Studium insgesamt. Und schließlich haben wir noch gefragt, inwiefern sie davon ausgehen, dass sich ähm, ihr Studium aufgrund der Corona-Pandemie verlängert. Und ähm, diese drei, vier Faktoren, über die wir die Vulnerabilität erfasst haben, die korrelieren auch tatsächlich sehr stark mit den vier Gruppen. Das heißt, wir sehen hier einen Zusammenhang ähm, zwischen den Abbruchintentionen, der Zufriedenheit mit dem Studium und der erwarteten Verlängerung des Studiums in den Gruppen der internationalen Studierenden, der Studierenden aus einem nicht-akademischen Elternhaus, Studierenden mit Kind und ähm, beeinträchtigt Studierenden. Ja, also wir sehen ähm, sehr starke Überschneidungen zwischen den Studierenden aus einem nicht akademischen Elternhaus und den internationalen Studierenden. Und zwar stehen hier ähm, ähm, finanzielle Schwierigkeiten im Fokus. Also das ähm, hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft. Ähm, beide, in beiden Studierendengruppen erfolgt die Finanzierung des Studiums ähm, weit überwiegend über ähm, Erwerbstätigkeiten, über eigene Erwerbstätigkeiten, die dann im Rahmen ähm, oder nach Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend weggefallen sind. Und hier sehen wir, dass beide Gruppen über, ja, tatsächlich, ähm, dass sich die Erwerbs- und Finanzsituation in diesen beiden Gruppen stark verschärft hat. Und ähm, bei den ähm, Studierenden mit Kind beispielsweise ist die Situation ganz anders gelagert. Also hier sind kaum finanzielle Schwierigkeiten feststellbar. Hier ist es eher ähm, eine Vereinbarkeitsproblematik. Das heißt, ähm, Studium und Kind ähm, und Kinderbetreuung eben unter einen Hut zu bekommen. Ähm, genau. Und das hat sich ebenfalls in der, während der Corona-Pandemie nochmal verschärft ähm, durch die ähm, ja, flächendeckende Schließung einfach von den Kinderbetreuungseinrichtungen, von den Schulen und gleichzeitig eben auch durch die, ähm, Kontak oder die empfohlenen Kontaktbeschränkungen vor allen Dingen zu älteren Personen. Dadurch sind eben auch ähm, die Großeltern als, ähm, als Pflege- oder als Betreuungsinstanzen sozusagen weggefallen. Ähm, genau und ähm, bei den beeinträchtigten Studierenden ist es so, dass ähm, eigentlich, da ist auch vielleicht eine Parallelität zu den Studierenden mit Kind, dass die ebenfalls auf so ein funktionierendes Netzwerk, soziales Netzwerk angewiesen sind für den erfolgreichen Studienabschluss oder für ein erfolgreiches Studium. Und das war auch schon vor der Corona-Pandemie so. Also ähm, genau, die benötigen auch ähm, einfach ähm, Unterstützung aus ihrem privaten Umfeld, um erfolgreiches Studium ähm, absolvieren zu können. Und ähm, gleichzeitig ähm, haben Studierende mit Beeinträchtigungen, aber auch die Herausforderung, oder es ist eine größere Herausforderung, den Lernstoff und den Prüfungsstoff zu bewältigen. Das hat sich während der Corona-Pandemie auch noch mal weiter verschärft. Genau, also man kann eigentlich sagen, dass die Gruppe ähm, am stärksten ähm, beeinträchtigt ist, auch zusätzlich. Also da gibt es multiple äh, Faktoren, die, ähm, die diese Gruppe vulnerabel werden lässt. Um die Partizipation aller Studierenden sicherzustellen, ist es notwendig, eben die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ähm, dazu gehört es, dass das eben alle Studierenden die Möglichkeit haben, sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Und ähm, wie gesagt, also bei Studierenden mit... Ba nee, stopp, bei... Ähm, ah, nochmal, sorry. Ähm, aus. <lacht> ähm, genau, also um... Ähm, damit alle Studierenden eben partizipieren können in ausreichendem Maße, ist es notwendig, die Rahmenbedingungen entsprechend zu knüpfen. Und ähm, wie gesagt, also bei Studierenden aus einem nicht akademischen Elternhaus und bei internationalen Studierenden sind es eben vor allen Dingen finanzielle Schwierigkeiten, die da ein Hindernis darstellen und ähm, die diese Studierendengruppen auch daran hindern, sich voll auf ein Studium konzentrieren zu können. Und ähm, im Hinblick auf Studierendenvertretungen an den, an den Hochschulen ist es vielleicht ähm, gut, einfach mal zu schauen, was für Angebote, haben wir ausreichend Angebote, an unserer Hochschule, können wir vielleicht selbst Angebote konzipieren oder Beratungsangebote oder für Aufklärungsarbeit sorgen, was für Angebote es gibt. Also ist das ausreichend gegeben, dass Studierende auch darüber informiert sind. Bei den Studierenden mit Kind und bei Studierenden mit Beeinträchtigung ist ein wichtiges Instrument ein flexibles Curriculum. Also das haben wir aus der Corona-Pandemie vielleicht gelernt dass eben diese asynchronen ähm, Lehrveranstaltungsformate diesen beiden Studierendengruppen entgegenkommen. Also das heißt, dass, ähm, dass man nicht angewiesen ist auf so ein starres Zeitkorsett, sondern sozusagen ähm, die, ähm, das Studium ähm, zum, in, in seine Tagesstruktur besser einpassen oder eingliedern kann. Genau, und auch da ähm, kann man natürlich als Studierendenvertretung ähm, ähm, mithelfen, dass das umgesetzt wird und dass auf, auf, auch auf diese Studierendengruppen, auf die Bedarfe geachtet wird. Also auf individueller Ebene, vielleicht auch in einzelnen Lehrveranstaltungsformaten oder in einzelnen Lehrveranstaltungen ist es zunächst einmal wichtig, sensibel zu sein. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, überhaupt zu wissen. Es gibt unterschiedliche ähm, Rahmenbedingungen, ähm, unter denen ähm, Studierende ihr Studium meistern und ähm, genau diese Sensibilität dann vielleicht auch in die Lehrveranstaltung reintragen. Also das heißt wirklich im Sinne von so einer Bottom-up-Kommunikation einfach auch vielleicht Lehrende, die die Sensibilität vielleicht in dem Moment nicht aufweisen, einfach darauf hinweisen. Und ähm, ein dritter Punkt ist vielleicht auch wirklich in Kontakt zu bleiben oder, oder Kontakt anzubieten. Also, ähm, das haben wir jetzt im, im Rahmen der digitalen Lehre in, ähm, im, im Zuge der Covid-19-Pandemie gesehen. Ähm, direkte Interaktionsmöglichkeiten sind wichtig. Ich habe schon gesagt, für manche vulnerablen Studierendengruppen sind diese asynchronen Lehrformate zwar sehr leichter zugänglich und ähm, passen eher in, in, das eigene, in die eigene Lebenssituation rein, aber ähm, deshalb darf, kein, äh, darf die direkte Interaktion nicht abreißen. Und ähm, das lässt sich ja auch außerhalb von, von formalen Lehrsituationen einrichten, in Form von Arbeitsgruppen beispielsweise. Denn vor allen Dingen ähm, Studierende mit Beeinträchtigung haben wirklich in der Corona-Pandemie deutlich, ähm, ist deutlich schwieriger, den Lern- und Prüfungsanforderungen gerecht zu werden. Und hier kann jeder ähm, natürlich auch Hilfe anbieten. Also ich habe ja schon gesagt, genau während der Corona-Pandemie oder nach Ausbruch der, der Corona-Pandemie war es auch so, da zeigt sich auch, dass ähm, Studierende ähm, aus einem nicht akademischen Elternhaus beeinträchtigt, Studierende international, Studierende und Studierende mit Kind durchaus weiterhin vulnerabel sind und ähm, ähm, sich die Situation ähm, in allen vier Gruppen auch verschärft hat. Ähm, diskutiert wurde vor allen Dingen medial ähm, nach Ausbruch der Pandemie auch die Studienanfängerinnen als ähm, besonders vulnerable Gruppe. Also auch vor der Ausbruch der Pandemie war es mehr oder weniger eine vulnerable Gruppe, weil wir einfach viel höhere Abbruchquoten ähm, direkt nach Aufnahme des Studiums haben. Das heißt im ersten und zweiten Semester sind die Abbruchquoten, Studienabbruchquoten am höchsten. Ähm, in unseren Daten, um mal die Pointe vorwegzunehmen, zeigt sich diese Vulnerabilität dieser Gruppe nicht. Also es zeigt sich vielmehr, dass StudienanfängerInnen im Sommersemester 2020 eher zu Hause wohnen geblieben sind. Das heißt, 50 Prozent der StudienanfängerInnen wohnten noch zu Hause gegenüber einem Viertel der sonstigen Studierenden und verfügten daher, über, bessere, über eine bessere Wohnsituation für die digitale Lehre. Das heißt, sie haben signifikant häufiger angegeben, dass ihre Wohnsituation durchaus geeignet ist für viele Formen digitaler Lehre. Und ähm, zugleich haben sie auch ähm, signifikant noch mehr Kontakt zu Eltern und zu außeruniversitären Freundinnen gehabt, was sich positiv auf ihre Lebenszufriedenheit ausgeübt, äh, ausgewirkt hat. Ähm, man kann eigentlich sagen, dass, ähm, dass es bei den StudienanfängerInnen, also zumindest nach unseren Daten, eher zu so einer... Verzögerten Hochschulsozialisation kam bei fortdauernder Einbindung in, ins gewohnte Netz zu Hause. Und das ist, ähm nach einem, zwei Semester erstmal unproblematisch. Das wird aber natürlich dann problematisch, wenn die Pandemie weiter anhält, weil es dann an der sozialen Integration an den Hochschulen mangelt und das wiederum sich dann negativ auf die Abbruchwahrscheinlichkeit auswirkt. Das heißt, kurzfristig ist, ähm, scheinen die StudienanfängerInnen ähm, ganz gut versorgt zu sein, indem sie einfach zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld geblieben sind. Ähm, mittel- und langfristig muss man schauen, ob man, ähm, ob man trotzdem die Hochschulsozialisation einleiten kann über digitale Medien. Und, ähm, ähm, anders als medial angenommen haben wir aber gesehen, dass gerade bei den Studien Fortgeschrittenen eher eine Vulnerabilität sich zeigt. Und zwar macht sich diese Gruppe ähm, besondere Sorgen im Hinblick auf ihren Arbeitsmarkteinstieg. Das heißt, ähm, diese Gruppe geht eher davon aus, dass, der, dass sie länger nach einer Anschlussbeschäftigung ans Studium suchen müssen, dass sie eher befristet beschäftigt sein werden, dass sie Einbuße im Gehalt hinnehmen müssen. Das heißt, hier sind deutlich größere Sorgen, die sich auch auf den Stress in dieser Gruppe auswirkt. Und zusätzlich gehen Studien fortgeschritten auch eher davon aus, dass sich ihr Studium aufgrund der Corona-Pandemie verlängern wird. Ja, und dann vielleicht noch eine Gruppe. Die qua Definition schon aus der Corona-Pandemie erwächst. Das ist Studierende, die der COVID-19-Risikogruppe angehören. Auch das haben wir erhoben. Da gibt es natürlich Überschneidungen mit den beeinträchtigten Studierenden. Und in dieser Gruppe stellen wir auch konnten wir auch ein signifikant erhöhtes Stressniveau feststellen. Das heißt, die klagen signifikant häufiger über Stressempfinden. Und diese lässt sich in erster Linie über die Angst vor Infektionen auf die Angst vor Infektionen zurückführen. Genau. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den man bedenken muss, wenn, man, äh, wenn der Ruf nach ähm, Präsenzlehre lauter wird. Also es gibt, die Covid-Pandemie ähm, grasiert noch und ähm, es gibt eben Gruppen, die eine besondere Vulnerabilität aufgrund von einfach einer, einem Ansteckungsrisiko aufweisen. Und ähm, da ist es vielleicht dann auch notwendig, weiterhin digitale Lehrformate einfach bereitzustellen. Also ähm, auch wenn ähm, die Studierenden mit Kind und auch beeinträchtigt Studierende eine erhöhte Studienabbruchintention aufweisen, wir haben das verglichen mit Zahlen von 2016, das sollte ich vielleicht dazu sagen, also wir haben da wirklich zwei Vergleichspunkte, ähm, konnten wir sehen, dass diese asynchronen ähm, Lehrveranstaltungsformate und hier haben wir insbesondere ähm, flexibel abrufbare Lernvideos ähm, abgefragt, dass diese eben ähm, zu einer ähm zu einem Senken der Studienabbruchintention beitragen. Und das ist vielleicht auch was, was man auf die Nach-Corona-Zeit ähm, übertragen kann. Also das heißt eben wieder diese, die Flexibilität im Curriculum, die diesen Studierendengruppen entgegenkommt und ähm, dass man eben nicht ähm, so starr in einem bestimmten Stundenplan, ähm, an, auf einen bestimmten Stundenplan angewiesen ist. Wenn das Kind ähm, krank ist oder wenn, ähm, wenn, weiß ich nicht, die Kita geschlossen ist, dass man eben sagt, dann, dann kann ich mich abends in Ruhe eben auf das Studium konzentrieren und muss nicht aber zwangs-, zwanghaft um 10 Uhr in der Lehrveranstaltung sitzen. Also ähm, hinsichtlich der Unterstützungsangebote für vulnerable Studierendengruppen kann man schon sagen, dass finanzielle Unterstützungsangebote, die der Staat ja nun auch bereitgestellt hat, ähm, essentiell und zentral stehen. Das heißt, wir stellen fest, dass 40 Prozent der erwerbstätigen Studierenden hat sich die Erwerbstätigkeit verschlechtert. Das heißt, sie sind entweder entlassen worden, wurden unbezahlt freigestellt oder hatten ähm, haben eine Arbeitszeitreduktion bekommen und ähm, gleichzeitig ist bei 32 Prozent der Studierenden so, dass ähm, in der Elterngeneration sich die Erwerbstätigkeit verändert hat. Das heißt, dass ähm, die Eltern in Kurzarbeit getreten sind und das heißt, wir haben hier vor allen Dingen eine Belastung auf Seiten der ähm, Studierenden aus nicht akademischen Elternhäusern und ähm, international Studierende, die eben ähm, sich selbst ihr Studium finanzieren. Dass dann womöglich weggebrochen ist, die Nebenjobs und gleichzeitig eben auch die Eltern nicht in der Lage sind, ausreichend finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen und im Hinblick darauf, dass eben diese Gruppe der Studierenden aus einem nicht akademischen Elternhaus auch sehr groß ist, muss man schon sagen, finanzielle Hilfe ist erstmal gut und ist erstmal sehr zentral. Allerdings, wenn wir die Diversität der Studierendenschaft in, insgesamt einfangen wollen, sind halt noch zusätzliche Angebote notwendig und Unterstützungsangebote und hierzu zählt definitiv eben ähm, die Flexibilität im Curriculum, die ich jetzt schon öfter angesprochen habe, also das betone ich auch gerne. Ähm, und wir haben einfach gelernt aus der Corona-Pandemie, dass es Kinderbetreuungsangebote ähm, geben muss. Also wenn wir die Studierenden mit Kind nicht verlieren wollen im, im Studium und wenn wir vielleicht auch attraktiver sein wollen als Hochschule für Studierende mit Kind, dann ist es durchaus notwendig, auch entsprechende Angebote ähm, bereitzustellen. Und ähm, im Hinblick auf ähm, die beeinträchtigt Studierenden wäre es zudem hilfreich, Vielleicht speziell zugeschnittene Formate zur Unterstützung im Hinblick auf, der, auf die Bewältigung von Prüfungs- und Lernanforderungen bereitzustellen. Und diese lassen sich ja auch gemeinsam mit dieser betroffenen Gruppe auch erarbeiten. Also, das wären, glaube ich, nochmal so wesentliche Punkte. Also, wir haben festgestellt, unabhängig von der ähm von der Relevanz ähm, asynchroner Lehrformate ähm, für bestimmte Studierendengruppen, dass die synchronen Lehrformate, das heißt Formate, wo es zu direkten Interaktionen kommt, sowohl zwischen Studierenden und Lehrenden als auch, Lehrern, äh, als auch Studierenden und Studierenden, ähm, dass die wirklich ähm, ganz entscheidend sind ähm, für ähm, den Studienerfolg, beziehungsweise in dem Fall für die Zufriedenheit mit dem Studium und ähm, sich negativ eben auf die Studienabbruchwahrscheinlichkeit auswirken oder Studienabbruchintention. Das heißt, je mehr, das ist ein Befund, den wir über alle Studierenden hinweg ähm, feststellen konnten, je höher der Anteil an solchen synchronen ähm, Lehrformaten mit direkten Interaktionsmöglichkeiten, desto niedriger ist die eigene Studienabbruchintention. Und da ist es einfach wichtig, dass man hier es hinbekommt, dass alle Studierenden eben auch ähm, an diesen Interaktionsmöglichkeiten partizipieren können. Also das wäre für mich ein wichtiger Faktor. Das sind dann zum Teil eben auch die, die Ausstattungen, die digitalen Ausstattungen. Das betrifft, glaube ich, vor allem die beeinträchtigt Studierenden, die häusliche Situation. Also da hätte man vielleicht frühzeitig lernen können und vielleicht auch in den Hochschulen doch nochmal eigene Räume bereitstellen für Studierende, die zu Hause einfach nicht über das, einfach nicht die, die Rahmenbedingungen haben, um an solchen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, weil entweder die Kinder ähm, ähm, mitbetreut werden parallel im, im, im Haushalt oder weil einfach die technische Ausstattung nicht da ist. Da würde ich eigentlich das, was ich eben gesagt habe, nur noch mal wiederholen wollen. Also die Teilnehmen wäre für mich ähm, das einfach versucht wird, das Studium irgendwie zu wuppen, auch im digitalen Semester. Teilhabe ist allerdings auch eben direkt zu kommunizieren, ähm, sich zu beteiligen, irgendwie vielleicht auch mitgestalten zu können und da ist es einfach notwendig, dass man ähm, im direkten Austausch bleibt und das kann ja auch außerhalb von formalen Lehrveranstaltungen passieren, dass man sagt, man bildet so Peer-to-Peer-Netzwerke, ähm, bietet Unterstützung an oder tauscht sich in, zu, zu vielleicht nicht ganz ähm, den Standardzeiten aus über, über Lehreinhalte, und ähm, ich glaube, das wären schon, ähm, wär schon wichtige Maßnahmen, um eben die Teilhabe ähm, von vulnerablen Studierenden ähm, auch zu ähm, unterstützen.